Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich einem jeden, der heute durch den Schnee hierher gekommen ist. Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen, die, die jetzt zu Hause im warmen Wohnzimmer vor dem Monitor, vor dem Smartphone oder wo auch immer sitzen und die Zeit vor dem Monitor genießen. Ich lese in der Schrift, dass Gott selbst durch geschlossene Türen hindurchkommen kann. Und ganz plötzlich ungefragt dasteht. Aber ich denke, bevor er ungefragt kommen sollte, würde ich ihn einladen, dass er kommt. Nicht nur in unsere Räume hin, sondern auch zu euch, zu ihnen zu Hause. Dass er dort einfach erscheint mit seiner ganzen Barmherzigkeit, mit seiner ganzen Güte und seiner ganzen Freundlichkeit. Und so möchte ich am Anfang beten, dass das geschieht. Und vielleicht wie mit dem Adventslied, dass wir unser Herz aufmachen, macht hoch die Tür, die innere Tür aufmachen, dass er auch einziehen kann. Manchmal steht er ungefragt in der Wohnung und ich will ihn gar nicht haben, aber ich möchte, dass er heute kommt. Zu euch, zu Ihnen, zu Hause und zu uns hier mit Vollmacht, mit Kraft, mit seiner Geborgenheit. Danke, du großer Gott, dass du Raum und Zeit unabhängig bist. Dass du durch geschlossene Wände hindurchkommen kannst und auch durch geschlossene Herzen, wenn sie verengt worden sind in dieser Zeit. Und ich bete, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst, dass er durchdringt. Du sollst uns willkommen sein, hier in der Kirche, und willkommen sein auch zu Hause, in den Wohnungen, in den Häusern. Komm, heiliger Geist, kehre bei uns ein mit deiner Wärme, mit deiner Geborgenheit und mit deiner Barmherzigkeit. Darum bitte ich Jesus in deinem Namen. Amen. So, jetzt käme eine Zeit, wo wir ihn eher im Sitzen, vorne vorne, im Hinhören Einfach, dass seine Güte uns erreichen kann. Und heute wollen wir über ein Thema reden, das auch ganz eng an Gott geknüpft ist. Das ganz eng an sein Wesen geknüpft ist. Wo ich hoffe, dass wir alle danach ein bisschen mehr ein Gespür dafür bekommen, wie Gott eigentlich ist. Ja? Und wie er auch möchte, dass wir sind. Ihr kennt sicher die Jahreslosung mittlerweile, habt ihr wahrscheinlich schon oft gehört. Und zwar steht hier in Lukas 6, Vers 36, lautet, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und passenderweise, das hat Paul im ersten Gottesdienst festgestellt, ist das auch die Tageslosung heute. Das heißt, dann sollten wir doch darüber nachdenken, ob Gott uns damit heute nicht irgendetwas speziell sagen möchte. Ob ihm das nicht wichtig ist, dass wir dieses Wort heute wälzen, dass wir darüber, darüber meditieren, dass wir darüber nachdenken, es in Gedanken bewegen. Was heißt das? Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht seid ihr da ähm, gebildeter als ich, aber... Wenn ich solche Wörter lese, wie barmherzig, da schaltet mein Hirn ab. Da kann ich nichts mit anfangen. Ja, für mich ist das nicht, ist kein natürliches Wort. Es gibt Wörter, mit denen kann ich sofort etwas anfangen. Positiv zum Beispiel, weiß ich, ist was Gutes. Ja, das, das, das versteht man irgendwie. Genau, Nicht Corona-positiv, das ist nichts Gutes. Vielleicht richtiger Einwand, dann ist es was Schlechtes. Aber es gibt Wörter, mit denen können wir was anfangen. Die haben, wir, die haben wir erlebt, da, da sind diesen Begriff, Auto zum Beispiel, da können schon ganz kleine Kinder auch was mit anfangen. Also ich habe einen Neffen, der bevor der, also als er angefangen hat, die ersten Wörter zu sprechen, da ist er dann nachts im Schlaf, hat er Luft geholt, Auto und weiter geschlafen. Also eine tiefe Liebe, die da ausgedrückt wurde. Und der konnte was mit dem Wort anfangen. Das war für ihn ein fester Begriff. Was ist ein Auto? Das konnte er nachmachen, das Geräusch. Das konnte er auf der Straße erkennen, aber war begeistert von. Barmherzig ist für mich nicht so ein Begriff. Ich kann mit barmherzig erstmal gar nichts richtig anfangen. Ich habe so ein Gefühl vielleicht, was es bedeuten könnte. Aber so richtig, was ist denn Barmherzigkeit eigentlich? Wie unterscheidet sich das zum Beispiel von Gnade oder von Mitleid? Klingt für mich erstmal alles gleich, es gibt aber Unterschiede. Und deswegen werfen wir als allererstes einen Blick in den Duden und schauen, was ist denn barmherzig. Und der Duden sagt dazu, barmherzig ist bedeutet mitfühlend, mildtätig gegenüber Notleidenden. Das heißt, in diesem einen Begriff haben wir schon drei Zutaten. Es braucht erstens einen Notleidenden. Ja? Zweitens ein Mitfühlen, also eine, nicht nur ein, ein Sehen von einem Notleiden, dass wir erkennen, da ist jemand, der, der Sorgen hat, der Nöte hat, sondern dass wir das Mitfühlen dieser diese Not, diese Sorgen, die diese Person vielleicht quälen. Und drittens, mildtätig heißt auch helfen dieser Person, mit der Absicht eben die Not zu lindern. Also in Barmherzigkeit haben wir schon drei wichtige Eigenschaften vereint. Es ist also nicht nur Mitleid, wie man vielleicht denken könnte, sondern Barmherzigkeit heißt, ich sehe eine Not, ich fühle diese Not mit, es geht mir selber nahe und ich versuche, diese Not zu lindern von einer anderen Person. Jesus sagt uns eine, eine Geschichte, die von dem barmherzigen Samariter, die ihr sicher auch kennt, die ich trotzdem einmal noch mal lesen möchte, in der er uns vor Augen führt, was ist Barmherzigkeit? Wie sieht Barmherzigkeit aus? Die steht in Lukas 10, Verse 25 bis 37. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz, was liest du dort? Er, der Gesetzeslehrer, antwortete, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus, tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer aber wollte sich verteidigen. Deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Diese Tragweite dieser Geschichte, diese Barmherzigkeit, die wir an diesem Samariter sehen, die wird uns eigentlich erst bewusst, wenn wir verstehen, dass es hier um vier verschiedene Arten oder vier verschiedene Personen geht. Und zwar den einen Mal, den Mann, wo wir von ausgehen, dass es wahrscheinlich ein, ein Jude war, einfach weil Jesus nicht, nicht genauer sagt, wer er war, der zusammengeschlagen wird, der ähm, ausgeplündert wird und der liegen gelassen wird. Und als erstes kommt ein Priester vorbei. Also ein Priester ist ein, ein gesalbter Mann Gottes. Ja, der der, hatte, der war, stand in ganz besonderen Dienst. Das ja war praktisch ein Heiliger in gewisser Weise. Ja, das war jemand der im Tempel arbeiten durfte. Das war also einer von den, von den allerhöchsten, was wir uns geistlich vorstellen können. Aber dieser Mann lässt den, den Juden halb tot liegen. Er geht an ihm vorbei, er ist eben nicht barmherzig. Als nächstes kommt danach ein Levit, das ist auch ein Mann, der aus dem Stamm Levi, der eine besondere Berufung hatte, Gott zu dienen. Die waren nicht immer im Tempel, die waren auch oft im Tempel und haben dort geholfen, aber auch in, in, in anderen Städten, aber hatten eben eine besondere Berufung, Gott für Gott da zu sein, Gott zu dienen mit ihrem ganzen Leben. Auch dieser geht aber an dem Mann vorbei. Und jetzt kommt aber ein Samariter und hilft dem Juden. Das Besondere, ein Samariter war, es ist ein bisschen schwierig, einen Vergleich zu finden in unserer Zeit, aber war die waren ein Spinnefeind mit den Juden. Ja, die konnten sich nicht ausstehen. Wer sich in der Bibel in der Geschichte so ein bisschen auskennt, als, der Stamm, oder als die Stämme des Nordreich Israel sich von dem Südreich Juda abgespalten haben und dann die in die Gefangenschaft geführt wurden, dann ist im Nordreich Israel, sind viele Menschen zurückgeblieben. Und die haben sich dann mit den umliegenden Völkern vermischt, weil es Zwangsumsiedlungen gab. Und das, was dabei rauskam, das waren die Samaritaner. Also, das, ist ein, das sind die, die nicht bei Gott geblieben sind, die nicht seine Gebote gehalten haben, würden die Juden sagen. Und deswegen konnten die sich nicht ausstehen. Die waren sich wirklich feindlich, standen die sich feindlich gegenüber. So was, in dieser Art, das haben wir heute nicht so speziell, aber es ist wirklich ein, ein, ein tief liegender Konflikt zwischen diesen. Aber dieser Samariter, der ist trotzdem barmherzig mit dem Juden, geht trotzdem auf ihn zu. Und eben hier wieder haben wir diese Barmherzigkeit in drei Stücken. Er sieht den Notleidenden, er hat Mitleid mit ihm und er hilft ihm. Alles drei. Also jetzt haben wir eine Vorstellung davon, was ist Barmherzigkeit. Aber die Bibelstelle sagt ja nicht nur, seid barmherzig, sondern sie sagt uns, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Also wir haben ja schon einen, einen Maßstab für uns angelegt, wie unsere Barmherzigkeit dann eigentlich aussehen soll. Nicht nur irgendeine Barmherzigkeit, sondern wie die Barmherzigkeit des Vaters. das steht praktisch als Modell für unsere Barmherzigkeit zur Verfügung. Und da könnte man jetzt aus der Bibel viele, viele Geschichten zu nehmen, die das eigentlich verdeutlichen, wie barmherzig Gott ist. Und ich will euch nur, nur eine, ein Beispiel von, wie gesagt, von vielen ähm, zeigen, wo wir diese, diese Barmherzigkeit sehen können. Wir wissen, dass Jesus selbst ja Gottes Sohn, aber halt auch Gott als Mensch auf die Erde gekommen ist und bei der Speisung der 4.000 als Kontext ist die Geschichte, wo, wo viele Menschen Jesus ähm, hinterherlaufen, um zu hören, was er erzählt, was er, ihnen, was er ihnen für Weisheiten lehrt. Und dann heißt es, nachdem sie eine ganze Weile unterwegs waren, Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, mir tun diese Menschen leid. Seit drei Tagen sind sie nun schon bei mir und haben nichts zu essen. Ich will sie nicht hungrig nach Hause gehen lassen, sonst könnten sie unterwegs vor Erschöpfung zusammenbrechen. Also sehen, Jesus ist fähig zum, zum Mitleiden. Er sagt nicht nur, ah, sieht da ja nicht gut aus für uns, dann kriegen wir vielleicht Schadensersatzklagen oder kommen wir mit, mit dem Gesetz in Konflikt, wenn die Menschen uns jetzt hier zusammenbrechen, während die mit uns unterwegs sind. Das heißt, mir tun die Menschen leid, sagt er. Ich, ich leide mit ihnen. Wir haben das oft im, im Neuen Testament vor Heilungsgeschichten, dass Jesus, dass wir lesen, dass, er, dass es ihm das, den Magen umdreht, das Leid der Menschen zu sehen. Das heißt, wir müssen eigentlich unser Modell erweitern, nicht nur die Not sehen, mitleiden und dann helfen, sondern das alles so tun, wie Gott es tut. Wie Jesus uns das vorgelebt hat. Diese Barmherzigkeit, die sollen wir haben. Das ist jetzt noch abstrakt. Ich mache das. Ähm, ich versuche das mal ein bisschen so von dem, von dem abstrakten Level ein bisschen ins Persönliche, ins, ins, ins offensichtliche runterzuziehen. Als ich noch ganz klein war, also ganz ganz klein, ja, noch im Bauch meiner Mutter genau genommen, deswegen so klein, da war eigentlich meine Zeit gekommen, sollte zur Geburt, dann langsam war ich reif. Aber es gab zwei Probleme. Zum einen war ich noch nicht tatsächlich, noch nicht fertig, wirklich, wirklich ausgeformt. Mein linker Lungenflügel, meine ich, war noch nicht völlig ausgereift, also ich wäre eigentlich noch nicht in der Lage gewesen, selbstständig zu atmen. gab aber darüber hinaus ein zweites Problem, dass sich meine Nabelschnur um meinen Hals gelegt hatte. Ja, also, eine normale Geburt ist, könnt ihr euch vorstellen, wenn man so am Galgen hängt als Baby, ist dann schwierig. Ja, also am eigenen Galgen praktisch. Ich stehe trotzdem hier, deswegen brauche ich es nicht allzu spannend zu machen, weil ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht. Es ist jedenfalls aufgefallen, meinem Vater glaube ich, aufgefallen, in einem, ähm, bei den Herztönen, dass sie unregelmäßig waren von mir, weil ich eben in dieser, in dieser Situation war mit dem Strick um den Hals. Und man hat mich dann mit Kaiserschnitt geholt, es gab eine Operation, ich musste dann in den Brutkasten noch rein und dass mein Lungenflügel ausreifen kann dann unter Beatmung, dass ich, dass ich überhaupt leben kann, dass ich lebensfähig bin, weil es eigentlich noch nicht, noch nicht für mich die Zeit war, auf die Welt zu kommen. Und ich weiß, dass viele Menschen damals gebetet haben. Ja, die haben natürlich für mich gebetet, die haben für meine Eltern gebetet, ich betrachte es als Barmherzigkeit Gottes, dass ich heute hier stehe. Ja, also nach, nach allem sozusagen, was, was in dem Moment wahrscheinlich gewesen wäre, würde ich dann jetzt nicht hier stehen. Da wäre ich damals wahrscheinlich gestorben. Meine Mutter vielleicht mit mir, das weiß ich nicht. Aber ich hätte es wahrscheinlich nicht überlebt. Und ich hatte den jüngeren Bruder, äh, eigentlich bei dem es ganz ähnlich lief, der tatsächlich daran gestorben ist. Aber wir sehen Gott leidet mit uns Menschen mit. Bonhoeffer hat das mal, hat das mal so formuliert, wir haben einen leidenden Gott. Der steht, nicht, der steht nicht neben unseren Problemen und neben unseren Sorgen und betrachtet die durch so eine kühle, abstrakte Erhabenheit, Heiligkeit hindurch, sondern er leidet mit uns mit. Er kann mitspüren, mitfühlen, wie es uns geht. Davon bin ich ganz fest überzeugt, dass ich deswegen nur durch diese Barmherzigkeit heute hier vorne stehe. Damals konnte ich nichts dafür, aber ich erzähle mal noch eine Geschichte aus meiner Jugend, da müssen sich, haben wir jugendlich heute hier? Nee. Okay. Ja, die müssen sich jetzt die Ohren zuhalten. Ähm, ich war nicht immer so der, der brave Junge, muss ich zugeben. Ähm, und ich war früher Schlagzeuger in einer Punkband. Also wir haben so Punkrock gespielt, waren auf Konzerten tatsächlich, lief, lief vergleichsweise gut, könnte man sagen. Ähm, auch wenn ich mir sich heute die Fußnägel kräuseln, wenn ich diese Musik hören muss. Aber ähm, ja, wie das so ist in so einer Szene, in der man dann drin ist, da gibt es Partys. Und auf Partys gibt es Alkohol. Ja, und wo Alkohol ist, da ist nicht nur Alkohol, da sind auch andere Drogen mit im Spiel. Kam eins, wie es kommen musste: Alkohol, also Drogen sind sowieso eine schlechte Idee. Alkohol und Drogen ist eine noch schlimmere, schlechtere Kombination. Kann ich niemandem empfehlen. Irgendwann jedenfalls. Ähm, habe ich von allem zu viel genommen ähm, und bin, bin zusammengeklappt. Ja, das war jetzt auch nicht, wir waren jetzt nicht unbedingt legal unterwegs da äh, mit dem, was wir da hatten. Und noch viel weniger dort, wo wir waren, auf so einem alten Fabrikgelände irgendwo, nirgendwo. Da wäre jetzt auch kein Krankenwagen so schnell hingekommen. Und ich bin irgendwann bewusstlos geworden und was danach passiert ist, kann ich euch jetzt nur vom Hören sagen, dann erzählen. Ich lag irgendwo in der Ecke anscheinend und habe angefangen zu hyperventilieren. Also mein Kreislauf hat, hat wirklich angefangen, schlapp zu machen. Und dann kam jemand, ein Freund von mir, der war der war da dabei. er war glücklicherweise gläubig. Und er hat angefangen, Sprachen zu beten. Er hat sich neben mich gesetzt und angefangen, Sprachen zu beten. Und in dem Moment, wo er das gemacht hat, hat sich meine Atmung sofort beruhigt. Ich habe aufgehört zu würgen, völlig still. Kam jemand anders, ähm, hat das gesehen und hat dann gemeint, was passiert denn hier für schwarze Magie, die du da machst? Er konnte natürlich überhaupt nicht einordnen, was passiert ist. Äh, und er konnte ihn dann erklären, hat nichts mit schwarzer Magie zu tun. Das ist, ähm, ist der lebendige Gott, der hier gerade am Wirken ist. Auch da wieder die Barmherzigkeit Gottes. Ich hätte das nicht verdient, dass ich das, dass ich das überlebt habe. Ich war ja selber schuld. Ich habe mich ja mutwillig in diese Situation hineinbegeben. Also nach, nach, nach fernes maßstäben hätte ich das ja nicht überleben dürfen müssen. Beim ersten Mal als, als, als Ungeborenes, da konnte ich ja nichts für, dass sich die Nabelschnur um meinen Hals legt. Aber dann, spätestens dann, da konnte ich ja was dafür. War ich ja selber schuld an dem eigenen Übel. Und trotzdem hat Gott Gnade gezeigt. Trotzdem hat er Erbarmen mit mir gehabt. Ich bin fest davon überzeugt, dass er in dem Moment gelitten hat. Er hat wahrscheinlich schon gelitten, als ich angefangen habe mit dem Zeug, war in dem Moment auch mit mir gelitten. Und ich denke, wenn ihr selber in euer Leben so reinschaut, was ihr erlebt habt, dann werdet ihr das selber sehen. Dass es Situationen, dass es Momente gab, wo ihr dieses Erbarmen auch erleben durftet. Wo ihr erleben durftet, dass Gott barmherzig mit euch war. Dass er euch gerettet hat aus einer Notsituation heraus, aus der ihr selber nicht, nicht herauskommen konntet die ihr euch vielleicht sogar mutwillig hineinbegeben habt. Und das ist jetzt der Maßstab für unsere Barmherzigkeit. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Druck aufgebaut, dass ihr spürt, Donnerwetter, das ist ja ganz schön hart. So sollen wir barmherzig sein, wie Gott barmherzig ist. Das ist nicht nur, nicht nur grenzenlose Barmherzigkeit, sondern Barmherzigkeit, die durch alle, alle Schuld hindurchgeht. Ja, die, die sucht keine Schuld, die sieht keine Schuld, die sieht nur die Not, die fühlt mit der Not mit und die versucht, diese Not zu lindern. So eine große Barmherzigkeit sollen wir üben, in Familie, in Arbeit, bei unseren Freunden, selbst bei Fremden. Selbst bei denen, mit denen wir Feindes feindlich gegenüberstehen. Also selbst der der uns Nachbar, der uns immer blöd kommt. Ja, der Kollege, der uns immer das Pausebrot aus dem Kühlschrank klaut. Mit wem auch immer sollen wir barmherzig sein, so wie unser Vater barmherzig ist. Ich finde, Barmherzigkeit ist manchmal gar nicht so leicht zu erkennen, wenn wir Unbarmherzigkeit anschauen, das leicht zu erkennen. Das sieht man schnell. Das sieht man jetzt, wo wir ein Virus in unserem Land haben. Wenn man dann manchmal Menschen zuhört, wie sie dann, wie sie dann reden, dann denkt man, Wahnsinn, das ist, das ist Unbarmherzigkeit. Also ich weiß nicht, was ihr so für Umgang pflegt, aber was ich schon gehört habe, so in der Art, naja, da müssen halt, müssen halt manche sterben, damit wir Herdenimmunität entwickeln können. Ist halt so. Oder sterben doch eh nur die Alten, davon haben wir eh zu viele. Oder er hat ja keine Maske getragen, ist er selber schuld, wenn er an die Beatmungsmaschine muss. Merkt ihr, wie viel, wie viel Bitterkeit und Unbarmherzigkeit aus solchen Sätzen wirklich trieft? Können wir uns vorstellen, wie, wie entfernt Gott solche Sätze sind? Wie entfernt ihm solche Gedanken überhaupt sind? Sowas ist ja gar nicht, gar nicht in der Lage, sowas zu denken, weil er, nicht, weil er nicht unbarmherzig ist, sondern barmherzig. Und Das ist natürlich erstmal eine gute Nachricht für uns, dass Gott so barmherzig ist. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung für uns, auch so barmherzig zu sein. Und Wir reden ja nicht von, von, von Steinen oder so, wir reden ja von, den, von seinen Geschöpfen, von den Menschen, die er liebt und die er geschaffen hat. Mit diesen Augen, mit diesen Augen müssen wir selber lernen, andere zu sehen. Und da sehen wir nämlich auch schon, schon Hindernisse, die uns oft für unsere eigene Barmherzigkeit im Weg stehen. Warum wir nicht barmherzig sein können. Nämlich, dass wir andere, dass wir andere verurteilen, dass wir sie verdammen für das, was sie getan haben. Ja, dass wir gar nicht drüber nachdenken wie ich barmherzig sein kann, sondern ich suche nur Schuld. Wenn ich jemanden sehe in einer Notsituation, und das kenne ich von mir selber, ich spreche aus Erfahrung, dann, dann denke ich gar nicht darüber nach, wie könnte ich dieser Person helfen, sondern ich denke als erstes darüber nach, wie diese Person in diese Situation gekommen ist und ob sie selber daran schuld ist. Ja, da, wenn der halt sich zusäuft, die Birne, selber schuld, wenn er dann im Koma liegt. Aber es ist nicht Barmherzigkeit. Das ist kein Mitfühlen. Das ist kein, kein Suchen, wie man die Not lindern kann von Menschen. Oder wenn ich jemanden bettelnd auf der Straße sehe und dann als erstes darüber nachdenke, wie der wahrscheinlich dahin gekommen ist. Dass wir in einem Sozialstaat leben und der, der könnte ja Hilfe bekommen, wenn er wollte. Das ist keine Barmherzigkeit. Das ist ein hartes, hartes Herz, was dann redet. Ein Herz, das weich gemacht werden soll. Ich denke, am Ende ist das eine Unbarmherzigkeit auch gegen uns selber. Es ist nicht mal so, dass wir nur mit anderen Menschen so unbarmherzig sind. Ich glaube, wir sind auch uns selber gegenüber so unbarmherzig. Fehler, die wir, die wir getan haben irgendwann, die wir uns nicht vergeben können. Und welche Macken, die wir haben, die wir immer wieder haben, an weiß ich nicht, Wortfindungsstörungen zum Beispiel, an dem man dann frustriert und da hat man natürlich auch alles Recht, dann frustriert zu sein, wenn einem dann Wörter nicht einfallen oder ähm, wenn ihr das kennt, dass einem die englischen Wörter nur noch einfallen und die deutschen nicht mehr, furchtbare furchtbare Angewohnheit. Da kann man mit sich selber frustriert sein und, und neigt dann aber auch schnell halt dazu, unbarmherzig zu werden. Und das, der Kern davon ist natürlich, warum ich meinte, dass dass Gott das nicht ist, warum, warum er das nicht kennt, weil wir ein hartes Herz haben. Weil wir unbarmherzig in unserem Herzen sind. Es ist kein Problem von, von Angewöhnung, es ist kein Problem von, auch nicht von Umgewöhnung. Es ist nicht was, was wir uns selber antrainieren könnten, barmherzig zu sein. Weil wir es nicht sind, wir, wir haben das nicht in uns. Wir, können, wir schaffen es manchmal barmherzig zu sein. Und vielleicht in bestimmten Situationen, wenn wir in einer Situation sind, die jemand anders oder die wir selber schon erlebt haben, dann fällt es uns leicht, auch mit anderen barmherzig zu sein. Aber es ist eben nicht die Barmherzigkeit, um die es geht. Es geht um die Barmherzigkeit, die in jede Situation hineingeht. Die Barmherzigkeit, die jede Not sieht und jede Not versucht zu, zu lindern. Und bei jedem Menschen noch dazu. Aus der Barmherzigkeit, die wir nicht, die wir nicht in uns haben, die wir nicht in unseren Herzen tragen. Die Bibel uns sagt, wir haben ein Herz aus, aus Steinen, ein hartes Herz. Was Gott aber weich machen möchte. Das ist die gute Nachricht daran. Dass bei dem allen, da brauchen wir uns keinen, keinen Leistungsdruck aufbauen und zu denken, jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir auf einmal barmherzig werden, wie, wie soll das gehen, jetzt muss man sich einen Wecker stellen, der alle Stunde klingelt und einer erinnert, sei barmherzig. Dazu also mal probieren und schauen, wie viele Tage du diesen Wecker anlässt. Nein, es ist er, er will unser Herz weich machen. Er will unser Herz weich machen. Und dann kommen wir zu dem zurück, was ich am Anfang meinte. Ich glaube, wenn wir wirklich verstehen würden, wie Gott ist, wenn wir das mehr, mehr begreifen, und ich glaube, wir, wir alle, die zumindest an ihn glauben, die haben schon ein bisschen begriffen, wie er ist, aber ich glaube, dass das auch mehr werden soll, dass das wachsen soll, dass wir immer ein größeres Verständnis davon entwickeln, wie gütig und wie groß und wie barmherzig und liebevoll Gott ist. Wenn wir das verstehen, dann verändert es unser Herz. Und wenn wir wissen, dass wir in der Gegenwart des Allmächtigen stehen, der dir alle Dinge geschaffen hat und der alle Dinge liebevoll und detailliert geschaffen hat, der hat jede Zelle, jedes Atom in, dein, in deinem Körper hat er hineingelegt und so geformt und angeordnet, wie er es wollte. Du kannst du dir vorstellen, mit welcher, mit welcher Freude er das gemacht hat, wie, wie er, der sich gefreut hat, dass er vielleicht noch ein kleines Fältchen doch noch dahin gemacht hat, dachte: Mensch, das sieht sie noch sympathischer aus, wenn sie lächelt. Ja, das, Gott, hat, Gott hat, hat so eine Liebe für uns, weil er die sich in seiner Schöpfung und dem, wie er uns gemacht hat, schon zeigt. Wenn wir das verstehen, welche Liebe er hat, dann wird diese Barmherzigkeit für uns selbstverständlich werden. Dann, dann geht das aus diesem Herzen, aus dieser Liebe, die uns ins Herz hineingelegt ist. Quillt das nach außen raus. Wie sonst eben Unbarmherzigkeit aus einem harten Herz rauskommt, kommt dann die Barmherzigkeit ganz natürlich aus dem Weichen. Aber dafür müssen wir immer mehr verstehen, wie Gott ist, immer mehr in seine Gegenwart gehen, ihn suchen im Gebet, sein Angesicht suchen, in dem Lobpreis gehen, ihn anbeten, ihn, ihn danken, ihn ehren für das, was er tut. Und umso mehr wir uns dann so versuchen, ihm zu nahen, umso näher kommt er dann zu uns. Und das ist das, was uns verändert. Das ist das, was uns Barmherzigkeit lehrt. Uns selbst gegenüber und anderen gegenüber. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich hoffe, dass wir diesen, diesen Vers, dass wir das nicht einfach nur als, als Vers über dem Jahr stehen haben, sondern dass wir in diesem Jahr lernen, das zu buchstabieren, was Barmherzigkeit und Liebe bedeutet. Dass wir ein weiches, ein blutendes Herz bekommen für die, die Not leiden. Amen.